Das ist ein Also, das war ja, schon, ja, der größte Wunsch, dass wir einfach zusammensitzen können und ähm, nicht mehr dieses, was hast du gesagt? <lacht> <lacht> <lacht> Sondern du, ich gerade und wie war der Park und so. Das ist einfach schön, ja. ja. Also, die Geräte waren mir ganz wichtig, vor allem auch das Sous-Vide, Weil ich am Anfang so rumhatte, das war mir nicht so lieb, ne? <lacht> weil was zeige ich sie überhaupt? Aber mittlerweile sage ich, hallo, genialer und besser und einfacher geht's nicht.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 Schwanz. <lacht> kann man wirklich so sagen, ja. Mit Sous -Vide ist es ja, ja, tatsächlich, das, möglich. da kommt es nämlich jetzt wieder. Ne? Genau, ja. damit ist Also, das es kann möglich. ich auch vergessen. Ich ja. habe mal sonst immer wegen des Thema gehabt mit diesem Wildgeschmack, der da rauskam, vor allem bei Wildschwein. Da war dann immer so klar, das war auch mal gut, aber so größere Stück habe ich nicht gebraucht. Und als wir zum ersten Mal das Wildschwein im souvik hatten, ja, hm, jetzt ist der Wildgeschmack so richtig schön wild. Das habe ich noch nie vorher bei dem Gericht erlebt, das war schön. <lacht> mhm.